Hallo, mein Name ist Adu und ich darf euch heute von Open Engadin erzählen. Das ist eine Plattform für offenes äh, Wissen, lokales Wissen, das wir im Engadin entwickeln. Die Idee davon ist, dass ähm, offenes, was ist offenes äh, lokales Wissen? Das sind übliche touristischen Daten, aber auch Sachen wie Kleinanzeigen, die Sachen, die man zum Beispiel in der Mikro oder im Korb auf der Pinwand sieht. Diese können wir als da ausdrücken oder formatieren. Und der Krux der Sache ist, wir kennen, dass es sehr, sehr viele Daten sind und es eigentlich fast nicht möglich ist oder nicht praktisch ist, diese zentral zu kreieren oder zu verwalten. Also es braucht eine Art Crowdsourcing. Und das ist durchaus machbar, denken wir, denn viele Leute erstellen auf Facebook ein Event und das ist durchaus machbar. Sollte man eben machbar sein. Was wir brauchen, ist so eine Art Mashup von Linked Data Repository und einem sozialen Netzwerk. Und das ist genau, was wir machen wollen. Also die Daten oder das, der Graph, der Knowledge Graph, wird kreiert durch soziale Interaktionen. Einfach durch Posting von Sachen, Kommentieren von Sachen oder Liken oder Attenden, alles Mögliche. <lacht> Dazu verwenden wir das ActivityPub-Protokoll. Das ist ein relativ neues, aber ein offenes und ein W3C-Standard-Protokoll für äh, federiertes soziales Netzwerken. Und das erlaubt sehr coolerweise das Kreieren von semantischen Daten, also Linked Data. Für was verwenden wir das? Im Engadin wird das entwickelt, für ähm, touristische Daten. Und ein interessant, interessanter Aspekt davon ist dass, äh, der, das Data Management. <lacht> Nämlich zum Beispiel das Beispiel von Wanderwegen, der Alice geht wandern, sieht, dass der Weg versperrt ist, macht da so einen kleinen Report. Dann geht irgendwie der Bob da raus, guckt das an, der Bob ist vielleicht von der Gemeinde geschickt und der sagt, oh ja, das stimmt. Da muss aber noch der Charlie, der immer im Büro sitzt, das ähm, bestätigen und dann kommt es auf die Website. So etwas können wir dann viel einfacher machen mit einfach sozialer Interaktion, die das eigentlich machen. Das ist ein echtes Beispiel. Heutzutage wird der Prozessing mit fünf verschiedenen E-Mails und Word-Dokumenten und noch eine WhatsApp-Nachricht, also sehr kompliziert gemacht und so Sachen wollen wir ein bisschen vereinfachen. Tu of that.: All right.